Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier aus der grünen Hölle. Zusammen mit dem Faulsack Juli, wie ich gerade rausgefunden habe. Oha, das nehme ich jetzt wörtlich. Ja, dafür, das heißt, du dafür, gehst du jetzt schlafen hier. oder wie? Nee, dafür glaube ich hier jetzt erstmal die Schnecken. Ey! Ach, die sind gekocht. Ey! <lacht> unbekannten Pilz, den kann ich auch dorthin stellen. Oh, ja, du kannst alles drei Proteine. Okay, das ist krass wenig. Hast du noch, noch getrocknete Blätter? Hab ich ja. Ich schmeiß die mal da wieder rein. Ich würde mal ein Feuer ausgehen lassen, einfach nur um zu gucken, was dann passiert. Ja, dann musst du es wieder anmachen mit diesem Feuerbrett. Ja, ja aber das Feuerbrett habe ich. Und wenn ich das Ach Feuer, so. ah, und wenn ich, ja ja, ob das, Asch ob das Aschen gibt, äh, ja genau. Ja. Erstens, ob das Aschen ja. gibt. Okay, ja. Und zweitens, wenn nicht, Feuer anzünden kostet einmal getrocknete Blätter. Ähm. Feuer anhalten kostet viel viel mehr. Ja? ja. Hat sich das hier auch schon geändert bei Was? dir? Was? Also bei mir ist es nur noch Ganz niedrig, ja, also so Ja, sieht so aus, wie nur noch ein Stücke. paar wenige Stücke. Ich, ich glaube, da wirst du Asche rauskriegen. Wenn, dann wäre das natürlich gut. Deswegen lass es. Naja gut, ich mache nichts. Äh, ich könnte noch zwei Dinge Wasser gebrauchen, so. In der letzten Folge sind wir sogar ziemlich gut vorangekommen. Ja, ich gehe hier wieder auf ja, Jagd. Ja, hier. Ja. Feuer, Feuer beschützt vor Regen. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi eine unendliche Quelle für geistige Gesundheit. Denn man kriegt geistige Gesundheit, wenn man ja, am Feuer steht. Äh, ich bin sogar von der Sättigung her eigentlich mehr oder weniger aus äh, gut ernährt gerade und äh, ausgewogen und um das beizubehalten würde ich sagen ich mache mich mal auf die Jagd ich gucke ob ich ein Wildschwein finde oh ich habe Tabakglüten Tabak oh nee wir auch jetzt nicht rauchen <lacht> aber mir, mir fehlt schon wieder Gelb Gelb ja Ja, wie gesagt, ich habe zwei Bananen noch. Ja, ich guck mal, was hier der Pilz bringt. Oh, der bringt gelb. Ah, ne, aber minus eins Parasiten. Minus eins? Das ist doch gut. Oh, was gegen Parasiten? Ja. Welcher Pilz? Welcher Pilz? Unbekannter Pilz. Ja, okay. Ach so, ja, stimmt, diesen. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können dreckiges Wasser trinken und dann einfach die Pilze oh, hinterher schmeißen. Ich hab eine Lebensmittelvergiftung. Und ich hab schon wieder Egel erwischt. Ja. Wo denn wo denn jetzt wieder? Oh, diesmal am Bein hier. Krass. Oh, ich hab schon wieder eine Lebensmittelvergiftung. Fuck off. Oh, diese Egel, die sehen schon ekel ekelhaft aus. Irgendwie. Die heißt ja nicht sonst so. Warum findet man oh. Bananen selten? Oh. Ich habe eine riesen fette Was ist das für eine Wunde? Wunde Das sieht mir aus wie eine Wie ein Kratzer beim Verband. Oh mein Gott, was habe ich denn gefunden? Ich hatte, ich habe gerade eine unbekannte Blume gegessen, die hat mir 25 Gelb, gelb gegeben, ähm, 10 Rot und 10 Energie Oi. mega gut also unbekannte Sachen immer essen merkt euch das <lacht> ja <lacht> wenn ihr im Dschungel überleben wollt frisst einfach alles was was ihr irgendwie findet einfach alles Fressen ist kann gut sein ich habe hier schon wieder ein Papagei ich habe noch ein Papagei nee, ein turkan ne Tukan ich höre schon wieder was grummeln hier eine Katze wo bist du eine Katze was, was bekomme ich denn ja, aus diesen Teilen hier raus? Hat mich, es hat mich angegriffen und ist weggelaufen. Kleiner Blätterhaufen. Kein Platz mehr im Rucksack. Oh, fuck. What? Ah. Ich habe dafür keinen Platz im Rucksack? Wofür? Warum, brauche ich da mein, Für einen kleinen Blätterhaufen. Oh, ah. Den kann ich Kein essen. Ich kann den essen. Geil. Soll ich den mal essen? Ameisenhügel. Schei Hei der Kee Spül mit der Vergiftung. Scheiße, ich hab schon mit Lebensmittelvergiftung. Scheiße. Dammit! Boah. Äh, äh, äh, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, Problem. Problem ich, Problem. ich weiß nicht, wo ich bin und ich sterbe jetzt. Ja, ich sehe dich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich war. Du bist ein Held. Man sollte vielleicht nicht einen Blätterhaufen essen, ich Idiot. Wolltest du gerade einen Shit. Blätterhaufen essen? Ich hab Seriously. einen Blätterhaufen gegessen. Wie kann man einen Blätterhaufen essen? Keine Ahnung, da stand dran Essen. Geil. So, ja, ähm, jetzt muss ich versuchen, meinen Todespunkt wieder zu finden. Weil ich hatte nicht ganz so wenig stuff. Aber ich hab absolut keinen Plan, wo ich gestorben bin. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichem. Dass einem das auch nicht angezeigt wird, ey. <Glacht> nee, scheiße! <Ja. lacht> scheiße, ich hab sie in die falsche Richtung gemacht. <lacht> scheiße! Du so wolltest auch gerade jagen und das. <lacht> Nein, ich habe, weil da stand, man soll Kräuter essen, ähm, oh fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, man soll Kräuter essen, wenn man, ähm, eine Lebensmittelvergiftung hat, oder, oder Pflanzen mit, mit irgendeiner Wirkung, dann habe ich Kräuter gegessen, jetzt habe ich, anstatt, jetzt hab ich von, jetzt habe ich nicht mehr eine Lebensmittelvergiftung, sondern fünf. Oh, zwei. <lacht> nee, fünf. Ja, gut. Scheiße ey, wo bin ich denn gerade krepiert? Das kann doch nicht so weit weg gewesen sein. Oh. Ja. Oh. Unbekanntenlos. Die nehme ich mit. Ja. Ich bin mal gestorben, war? Unbekannte Blume nehme ich mit. Alter. Nicht dein Ernst das ist doch jetzt belastend hier und ich habe noch gesagt am anfang wir haben es gerade recht gut Mhm. mhm. und jetzt habe ich nichts mehr du musst dir doch merken wo du hinläufst deshalb gehe ich auch nie so Ach. weit weg ja ich wollte eigentlich auf jagd gehen ja die kann man ja auch hier machen Und halt ein bisschen die Welt erkunden und so, ne? Nice. Ja. Wir haben, so, hier, hier, wir, wir haben hier Wir haben Lagerfeuer Asche. Hm. Wir haben Lagerfeuer Asche. Ah. Oh! Ich benutze die mal. Und wir haben Kohle gekriegt. What the fuck? Kohle? Oi. Oh. So macht man also Kohle. Äh, da steht jetzt, ich soll da irgendwas rein. Hä? Was heißt denn das Symbol? <lacht> Okay, es das heißt nicht reinschlagen. Ah. Was heißt denn jetzt dieses Symbol? Wir haben kein Fleisch mehr und sowas, ja. wa? Ich muss mal ein bisschen jagen gehen. Ja, das hatte ich eigentlich auch vor. Noch <lacht> nur ein bekannter Pilz. Aber ich gehe bei Nacht so gern irgendwie weg. Aber ich glaube nicht, dass ich meinen Todespunkt wiederfinden werde. Schade, muss mich halt neu ausstatten. Ja, hier stehen, hier liegen ganz viele lange Blätter, äh, lange Kletter, lange Stücke. Ja, das Wichtigste ist eigentlich eh nur äh, ein Speer, ein Speer und eine Axt. Ja. Das andere ist schade, aber ah, ich sehe. war, nicht. ich hatte, ich hatte recht viel gebratenes Fleisch dabei. Halt. Hatte deine, halt ich hatte deine zwei deine zwei Krebse da und noch ein ja. anderes Stück. Aber naja. Ja, müssen wir wieder, halt einmal wir jagen. Tücher und Tücher hier? Nee. Müssen wir hier halt noch ein, zwei, dreimal hier angehen. Aber.. Also ich, hatte, die Tiere, ich hatte im Kopf, die Tiere. dass es irgendwo hier bei den ja. Felsen war, aber ich finde halt einfach nichts. Kann doch nicht so weit weg gewesen sein. Ja gut, vor allem du musst halt ganz viele I Items auf dem Boden ja eigentlich finden, weißt du? Ja. Eigentlich von... What the fuck, was ist das denn? Oh, Bananen. Ich höre schon wieder irgendwo hier die Fliegen, das heißt hier ist irgendwo wieder ein totes Tier. Da, Maden. Man weiß nie, wozu man die braucht. Und hier grün leuchtende Pilze. Die sehen schön aus. Die nehme ich mit. Unbekannte Frucht. Aber das verdirbt auch alles. WTF? Man was? Jede Blume und alles, was man mitnimmt, wenn man es aufgesammelt hat, verdirbt. Oh, Tierexkremente. Geil. Oh nein. Ich hab Pustel. Geil. Hm. Wie krieg ich die weg? Weil ich in so einen scheiß Ameisenhaufen reingelaufen bin, ey. Fuck. Ameisenhaufen? Wo, wo, wo, bleib mal schnell, bleib mal schnell. Ausschlag. Hier ist der Ameisenhaufen. Hm. Ameisenhaufen habe ich kurz, habe ich hm. ziemlich kurz hm. vor meinem Tod noch gesehen. Hier ist der Ameisenhaufen. Das yeah. kann doch echt nicht so weit weg gewesen sein. God damn it. Aua. Und ich bin auch wieder da reingeschlagen. Laufend. Das kann doch nicht. Das habe ich schon mit... Das habe ich schon auseinandergenommen. Kann ich jetzt... <lacht> äh, kann ich jetzt... So machen? Oh... So. Nehmen. Ja, vermutlich hatte ich suchen hier jetzt schon selbst wenn ich das gefunden hätte. Oh, apropos finden, ich habe es gerade gefunden. Ist... Oh, sehr gut. War das doch so dicht? Ja, aber hier wirklich die Sachen sind irgendwo ganz in der Ecke von einem Baum versteckt. Das ist echt. So, und jetzt erstmal tausendmal klicken, um alles aufzusammeln. Okay, ich muss wieder gucken, dass ich irgendwie an Fleisch komme. Ich sehe, haben wir alle Tiere schon getötet, oder wie? Ich sehe hier keines mehr. <lacht> Könnte man fast meinen. So, liegen hier noch viele Sachen. Ich glaube, hier runter springe ich jetzt nicht so das äh, Gelbe von mir. Ich habe Ekel. Äh, wo? Weg. Weg. So, habe ich alles? Gibt zumindest nichts mehr hier. Was ist ein R und... was heißt... Okay. was heißt... Ein, und halte RMB, Right Mouse Button, oder was? Ja. Ah. Ich krieg meinen fucking Ausschlag nicht weg. Na ich ich verpiss mich wieder nach Hause und statte mich wieder aus. Mit ja. neuen Sachen. ja. ja, ja, ja. Das heißt, zum Beispiel zweimal Stein für die Steinklinge. Dann zweimal Stein. Moment mal, ich bin hier gerade auf. Ja Was hat hier gezischt? Seil und Stock für eine Axt. Weil ich höre hier gerade überall Schritte. Da unten. Dann Speer war ein langer Stock hier. Als, mit der Stein als ob das Viech jetzt schon wieder so Steinspeer siehst du ein Viech irgendwo wo irgendwo hier habe ich Viech, ein Viech gerade mit einem mit dem Speer getroffen aber es ist wieder weggelaufen Geil. es kam dann auch laute musik aber es hat, die musik hat dann wieder aufgehört ah. ich oh, kein... ich muss mich untersuchen ah. oh egel ist hm. Ich Wie habe aber auch... oh, Diese Egel sind echt Als ob das kannst du mir doch nicht erzählen, man. Siehst du von da oben irgendwo.. Okay, nee, ich, bleib komme... Bleib ich komme. Ich komme erstmal hoch. Oh man, es ist mein Speer schon wieder weg. Hier hast du übrigens hier mal geguckt bei diesem Lehm-Ding. Da musst du jetzt noch irgendwas machen. Ich weiß aber nicht, was es für ein Symbol sein soll. Ähm, hm. Geil. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Verschütten, zerstören, trinken. Äh, es sieht so aus. Als wenn man da jetzt noch. eine Nussschale mit Wasser reinpacken muss, aber ich kann die nicht mit Wasser aufheben. Wenn ich die nehme, dann verschüttet es das Wasser. Ha. Verschütten, trinken, zerstören. Nee. Ich will nichts davon. Ich will das einfach nur mitnehmen und da rein kippen. God, I'm thirsty. Apropos hier nur Schalen mit Wasser. Mhm. Die ist auch leer, die ist auch leer. Die ganzen Bäume gehen mir hier sowas von auf den Zeiger. Da habe ich vorhin mein Viech verloren. alles mal weg machen hier so. alles weg oh okay wir mussten warten bis es regnet das geht auch ach was okay ja jetzt füllst du das wasser hier auf und jetzt ein Lehmmischer. Jetzt muss ich das Leben hier mischen. Geil. Das sieht ein bisschen falsch aus. Aber okay, gut. Ich... äh... Oh. Jetzt haben wir den Lehmziegelstein. Uh, das kannst du links gleich für die Truhe verwenden. Kannst du immer nur eins von nehmen? Was hast, du, für, für was hast du zwei lange Stöcke gebraucht? Zwei Feuer, zwei Stöcke? Ja, hier hier lagen mal drei Stöcke, hier liegt jetzt nur noch einer. Oh no, no. Äh, Ich habe nur einen gebraucht davon aber. Ah, okay. Vielleicht hier ich... lag doch noch irgendwo ein Holzscheit oder? Irgendwo. Ja. Ne, zwei haben wir hinten im Lager. Im Lager? Ja. Weil jetzt brauche ich Feuerbrett. Oh. Ich bin ja mal gespannt wie die Truhe aussieht dann. Ja. Äh, Wir sollten jemand? mal wieder auf St Wir haben keine Steine mehr. <lacht> Was? So. Wir haben nur noch einen Stein. Ganzhaft? Ja. Was. Kein Platz mehr im Rucksack. Ja, ja, ja. Wo genau geht es hin? Ich denke mal hier. Das kann man nicht stecken. ja behindert. Ganz hier hinten in der Ecke. werde ich wahrscheinlich vergessen, aber hier liegen Sachen. Hm. Als ob! Ich wollte mich ein gerne verarschen. Jetzt ist mein nächster Speer hinüber oder was? <lacht> Vor allem, du rennst dem Viech hinterher und es läuft einfach weg. Geil. Man, man sieht es nicht mehr. Es ist weg. Sobald es das, wäre jetzt, oh. das wäre jetzt noch eine, so eine Frage. Oh. oh, oh, oh, oh. Eine schnellere. Moment, ich glaube, das stirbt einfach nach einer Zeit. Das heißt, hier müssten noch Was zwei hat? Viecher rumliegen. Hier müssten noch zwei Viecher dann rumliegen, irgendwo im Wald. Lagerkiste. Okay, was kann man da reinpacken? So wie es aussieht, quasi alles. Äh, ich gucke mal, wie sieht es zum Beispiel mit sowas hier aus. Oh nein, was habe ich denn jetzt? Aber Essen verdorrt da jetzt nicht langsamer, deswegen. Oh, okay. Denke ich zumindest. Ich muss mich gleich mal putzen. Wait, wait, wait. Wo ist denn dann. Ich habe doch vorhin auch schon ein, ein, ein Tier ange angeschossen. Wo? Da muss es ja hier auch irgendwo liegen. Bei dem einen bin ich jetzt hinterher hinterhergerannt, das war ganz hinten, ganz hinten an den Stein war das dann tot. Hm. Brauchen wir bitte Lehm? Soll ich einmal Lehm mitbringen? Ja, kannst du. Hier, lol, hier liegt. Dein Vieh? Ja, ich habe das Gras weggemacht, jetzt sehe ich das Vieh. Wow. Ich glaube, wir müssen da überall mal das Gras wegmachen. Flusslehm. Okay, ich glaube, wir nehmen aber lieber erstmal den Lehmziegel raus. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, die Pilze jetzt hier hinzulegen, weil die wie, verdorren ja. Wie kann ich in die Lagerkiste reingucken? Drauf ah. gehen und E. Jetzt, okay. Ja, okay, du hast es benutzt deshalb. Ach so, Ach, scheiße. ja, okay, ich sehe es. Okay, so. Knochen, mal lieber außerhalb hin. <lacht> oh, scheiße, mach mal, mach mal bitte schnell das Feuer wieder an. weil ich habe vier fleisch ich habe kein feuerbrett dann zack zack ja dann moment mal andere idee wir haben doch hier Hä, wieso kriege ich jetzt plötzlich von bananen parasiten Loll. die waren nicht faul oder nein die sind noch ein, die sind noch anderthalb Tage haltbar. Hm. Leute, was ist das denn? Weg damit. <lacht> Braucht das Stücke. Okay. Muss das ernsthaft voll sein? Uh. Oh. Alter, ich habe da schon 20 Stücke reingepackt und es ist jetzt halb aus aufgefüllt. Oh, shit. Jo. Das braucht Stücke ohne Ende. Oh, shit. Ich denke mal zwei Stöcker noch, dann, ist es im, dann müsste es reichen. Da liegt noch ein Stock. Ich komme mal halt zurück. Okay. Jetzt Freu muss das ich an? das hier wieder zumachen. machen. Blut erfordere ich. No. Okay, das heißt, Feuer. Ich jetzt trotzdem Feuerbrett. Ist Feuer ich an. Nee. ich habe halt kein Feuerbrett. Wie macht man das? Muss so einen ein Holzscheit nehmen und den auseinander nehmen Ja, soll ich die holzscheide besorgen? Wenn du mir gerne, wenn du willst, ja, weil ich muss schlafen. Ja, alles gut, ich muss hier mal meinen überaus vollen Rucksack mal nach Hause bringen. Fuck off. Pflanze. Kein Platz mehr im Rucksack, ist mir scheißegal. Pflanzen nerven. Juli? Ja? Was sagt die Zeit? Äh, ich habe absolut keine Ahnung, wann angefangen hat. <lacht> Deshalb würde ich jetzt noch nach Hause laufen und dann yes. Ja. Mal gucken, Aber du ob da, wie schnell ich bin. <lacht> ja, wenn du deinen Rucksack auch voll packst, ey. Ja, Entschuldigung. Womit eigentlich? Mit Stein? Knochen. Knochen. Ich, ich hab zwei Tiere ausgenommen. Hey. Haben wir kein Holzschild mehr hinten im Lager? Nö. <lacht> Aber darum kümmern wir uns dann nächste Folge. Genau, ich leg noch kurz hier mein Sack ab. Moment. I need a rest. Ja, Schnauze. Gott, ich habe achtmal Fleisch. Wie soll man das alles essen? Ui. Okay, ich kann wieder laufen. Gut. Was fehlt mir denn? Oh ja, wir müssen unbedingt das Fleisch dann draufhauen. Genau, das war's ja, für okay. diese Folge. Ähm, haben wir ein bisschen Expedition gemacht und... Lasst mhm. euch überraschen, wie es nächste Folge weitergeht. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.